Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplays, Hardware-Videos, eine News-Sendung. Es gibt auch immer wieder Livestreams, auch eine Talkrunde gibt es auch schon mal. Also alles rund um dieses Thema dreht sich hier auf meinem Kanal. Und ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Einmal unten auf den Abo-Button drücken. Tut nicht weh, hilft mir auf jeden Fall weiter. Und äh, ja, dann seht ihr weiterhin solche Videos hier, die euch äh, informieren, euch helfen, hoffe ich mal. Und ja, ich habe mir gedacht, ähm, es ist Zeit, jetzt ein äh, VR-Optiker-Linsen-Video zu machen. Ich habe die Linsen schon länger für beide Brillen, aber ähm, ja, jetzt wollte ich dazu ein richtiges Video machen. Ich denke, viele Leute von euch haben jetzt die Quest 2 auch zu Weihnachten erhalten. Und ähm, wenn ihr die Quest 1 schon habt und ihr habt eventuell schon die vr optika linsen für diese Brille, dann äh, könnt ihr die sehr wahrscheinlich benutzen, aber es ist an ein paar, äh, ja, ich sag mal, Bedingungen geknüpft, äh, wenn ihr das vernünftig benutzen wollt für die Quest 2. Und ähm, ja, dazu habe ich mit dem Arne Engler geschrieben, das ist der Geschäftsführer von vr optika und äh, er hat mir so ein paar ja, Anhaltspunkte gegeben, warum es nicht so einfach ist, mit der Quest 2 ähm, die Linsen der Quest 1 zu übernehmen. Und warum es sinnvoll ist, wirklich äh, richtige, angepasste Linsen für die QS2 zu bestellen. Und äh, ja, das ist erstmal das große Thema hier. Und äh, ja, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ja Leute, das Video hier soll dafür da sein, dass äh, entweder ihr noch gar keine vr optik linsen habt und wir so ein bisschen Infos für euch ranholen. Oder aber ihr habt schon eine Quest 1 mit VR-Optica-Linsen und überlegt gerade, kann ich diese auch in der Quest 2 benutzen? Und äh, da gibt es halt ein paar ja, Bedingungen, die man beachten sollte, wenn man die Quest 1 VR-Optica-Linsen in die Quest 2 baut. Hardware-mäßig passen die ohne Problem, das ist äh, gar kein äh, Akt. Ähm, Unterschied ist, die Quest 1-Linsen Sitzen sehr straff auf der Quest 2 und die originalen Quest 2 äh, Optikalinsen, die, ähm, ja ich sag mal, die gehen besser drauf und wieder ab. Das ist einfach leichter. Das ist der einzige Unterschied, den ich jetzt hier festgestellt habe. Und ähm, ja, wo liegen jetzt die Unterschiede? Erstmal muss man dazu sagen, ähm, die Quest 1 hat zwei OLED-Displays, die man hier über den EPD-Versteller verstellen kann. Und äh, da geht das von 58 bis 72 mm von der IPD-Pupillenabstand. Und äh, wenn wir hier sehen, wenn ich die jetzt verstelle hier, sieht man, dass die Linsen rein und raus fahren und auch die Displays ähm, ändern ihre Position, die sind nicht da verbaut. Und ähm, das ist bei der Quest 2 aber ganz anders. Hier haben wir ein starres LC-Display LC drin und ähm, wir können nur anhand wenn man hier diese Linsen verschiebt, da gibt es drei Stufen, das ist die äußerste äh, 68mm, mittlere ist äh, 63mm und äh, die kleinste ist 58mm und das sind die, ja, die Zustände, die wir hier jetzt mit der Quest 2 haben und äh, erreichen können. Äh, natürlich ist das ja keine gute Lösung, muss man einfach so sagen, das äh, mit dem normalen ipd versteller ist eigentlich äh, viel besser. Ist Nicht gut gelöst hier, weil viele Leute genau zwischen diesen Stufen liegen. Die haben sich natürlich jetzt Stufen rausgesucht, die natürlich äh, ja, am meisten bei den Menschen vorkommen und so weiter und so fort. Aber habe ich jetzt größer als 68 oder kleiner als 58, stehe ich schon da, bin ich in der Mitte, ist es auch nicht optimal. Und äh, ja, das ist so ein. ist natürlich gemacht worden, damit man sparen kann. Ne? Das ist ganz klar. Warum die das hier gemacht haben? Und ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe ja Quest 1 Linsen, die möchte ich gerne in die Quest 2 bauen, könnt ihr das eigentlich ohne Probleme machen. Äh, wichtig wäre es, wenn ihr genau diese Stufen, die die ähm, Quest 2 hat, also diese 58 mm, die 63 mm oder die 68 mm, wenn ihr die genau habt, dann könnt ihr definitiv... Hier die äh, Quest 1 Linsen einbauen, ist absolut kein Problem. Ihr werdet ein super scharf gestochenes Bild haben. Aber habt ihr jetzt das Problem wie ich? Ich äh, liege genau dazwischen. Ich bin so bei 60,5, 60, 60,5 60 irgendwo und äh, hängt zwischen zwei Stufen. Und äh, das kann dazu, äh, dafür dazu führen, Mann, <lacht> dass das Bild nicht ganz, äh, ja, mega klar ist, sage ich mal, nicht scharf gestochen ist. Und. Ähm, wenn man genau zwischen diesen Stufen ist, dann wird extra für die Quest-2-Linse da was äh, angepasst von, äh, vom VR-Optiker und dass das für uns dann passt, dass wir, sag ich mal, dann äh, die Stufe 2 oder die Stufe 1 benutzen können. Jeder möchte gerne, äh, wie der Arne Engler gesagt hat, die mittlere Stufe nutzen, weil äh, Leute, die die größere Stufe nutzen, müssen äh, haben das Problem, dass sie teilweise den Rand vom, vom Display sehen. Und äh, ja, da gibt es aber leider keine andere Möglichkeit. Also es ist nicht möglich, wie er sagt, ähm, mit, mit einer Linse zu sagen, okay, wir gleichen das so aus, dass alle den mittleren äh, die mittlere Stufe nutzen können von 63 mm. Da müsste man schon mit zwei Linsen arbeiten und so weiter. Es ist nicht einfach. Das The ist auch ein Riesenthema für sich. Also äh, ich habe hier den E-Mail-Verkehr den e mir ausgedruckt und äh, da mal ein bisschen wieder reinzugucken. Und äh, ja... Das erstmal dazu. Also wenn ihr über die äh, IPD 58 oder 63 oder 68 verfügt, äh, könnt ihr die Quest 1 Linsen ohne Probleme in die Quest 2 bauen und äh, braucht auch keine neuen zu bestellen. Wenn ihr aber wie ich dazwischen hängt, macht es schon Sinn. Ihr könnt es natürlich ausprobieren, aber ob man den Unterschied erst sieht, ja, wenn man das... Äh, ja, ich sag mal, man sieht wahrscheinlich den Unterschied erstmal nicht, aber wenn man dann zur richtigen Linse wechselt, wird man den Unterschied dann feststellen und ähm, ja, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ne? ich weiß auch nicht, ob man sich damit die Augen irgendwie kaputt machen kann, wenn da der äh, ja nicht der richtige IPD-Abstand äh, in, in der Linse dann vorhanden ist, sage ich mal, oder, oder eingeschliffen ist, weil ähm, das wird ja wirklich alles angepasst. Auch bei einer normalen Brille, wenn ich hier mir ein Gestell aussuche. Und da müssen neue Gläser für gemacht werden. Dann äh, gibt es ja, bei meisten Optikern ist das so, die messen dann wirklich die IPD aus und machen dann auch so Kreuze da drauf. Dann äh, weiß derjenige, der wahrscheinlich das Glas äh, schleifen muss, wo genau ähm, ja, Augenmitte ist. Und äh, demnach werden die Gläser nach, natürlich auch an, äh, angefertigt. Und äh, wenn ich mit der Pupille dann, sage ich mal, mehr nach hier gehe, dann ist es nicht mehr so scharf. Ich habe hier einen sch scharfen Sweetspot, sage ich mal. Und ähm, wenn ich aber mit der Pupille weiter nach da gehe, dann verändert sich das Bild. Das hat was mit dem Schliff zu tun. Und ja, ähm, das muss dann jeder für selbst entscheiden, ob man dann Geld sparen möchte. Oder sagt, okay, ich kaufe mir jetzt für die Quest 2 richtige Linsen. Das erstmal zu dem Thema. Und ähm, jetzt kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze mon montiert wird. So, und hier haben wir die Pakete. Das ist die Quest 1. Das ist für die Quest 2. Ich wollte euch mal zeigen, wie so ein Paket ankommt. Und äh, hier haben wir auch noch Brillen, Reinigungstücher, also für eure Linsen, wenn ihr die reinigen müsst. Solltet ihr vorher machen, bevor ihr die Linsen montiert. Und ähm, ja, stelle ich mal kurz weg. Dann haben wir hier noch so ein Brillenputztuch. Dann haben wir hier diese kleinen Säckchen und da sind die Linsen drin. Und die sind dann auch nochmal beschriftet. Hier seht ihr ein L. Also die linke Linse. Und hier ist die rechte Linse. Ja. So, da sollte es sichtbar sein. Ja, dann können wir die ein eigentlich auch mal einbauen. Und äh, dazu nehme ich erstmal das Face Cover weg. Und äh, ich habe den Abstandshalter weiterhin drin, weil ähm, ja, man, ich habe mit zu großen Zinken, sage ich mal. <lacht> und äh, wenn ich äh, den Abstandshalter nicht drin habe, bin ich äh, viel zu nah. Ich bin jetzt schon sehr nah an der an der äh, Linse dran. Lang, äh, ab und zu berührt die hier, hier mal so. Und ähm, ja, von daher ist es besser, wenn man so ein bisschen Abstand hat. Von daher, das muss aber jeder dann äh, selber testen. Und äh, ja, ich zeige euch schon mal ganz kurz. Linke Linse. Eigentlich ganz einfach, man muss nur die richtige Position haben. Mal ganz kurz gucken, wie... Naja, nee, das war falsch. So, das sollte die richtige Position sein. So, zack, drauf. Und äh, die wird echt nur drauf gesteckt. Und äh, ja, fertig. Also super easy. Und äh, ich halte jetzt mal ganz kurz um. So sieht das Ganze aus, wenn es äh, ohne Cover ist. Und ähm, ihr seht schon... Das äh, guckt schon ziemlich weit raus, nach oben raus und ähm, das fällt bei der Quest jetzt nicht so auf, also bei der Quest 1. Hier ist es irgendwie, ähm, ja, größer kann aber auch sein, weil hier Stoff einfach fehlt, aber diese, diese Linsen hier, die, das sieht so wie eine Toilettenpapierrolle schon fast auch so groß <lacht> und so lang ist das. Und ähm, genau hier ist der Abstand, wo, wo mein Zinken dann immer, immer ein bisschen äh, vordrückt. Und äh, deshalb habe ich dann hier den Abstandshalter, der macht das ein bisschen besser und äh, somit kann ich dann äh, halt äh, angenehmer spielen. Ne? Also das ist super easy. Das gleiche ist äh, bei, der, bei der Quest 1. Bei der Quest 1 müsst ihr halt äh, vorher diese Ringe hier abnehmen. Da sind diese ähm, Ringe drauf, die den Stoff irgendwie halten. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ähm ja, die, die kommen hier nachher oder vorher sollte man die entfernen. kommen hier so, hier so drauf gedrückt und äh, ansonsten halten die originalen halt nicht so wirklich. Und äh, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Also, ähm, Montage ist super einfach und ähm, ihr, müsst, ihr müsst echt bedenken, wenn ihr mit der Brille reingeht, ich habe schon äh, von, von einigen Leuten äh, gehört. Ja, ich äh, habe immer mit der Brille gespielt und jetzt ist mir aufgefallen, ja, die Linse, die Originallinse in der Brille hat Kratzer, weil äh, die Brille da immer so ein bisschen gegengedrückt hat. Ja, je nachdem, was man für Spiele spielt, hat man natürlich auch ein bisschen Vibration, Bewegung, ne. Und äh, ja, wenn sich dann immer so ein bisschen scheuert, das ist echt übel und äh, ihr könnt eure Brille dann eigentlich, also wenn es ganz schlimm ist, könnt ihr eure VR-Brille dann eigentlich wegschmeißen, weil die Dinge austauschen kann man nicht so einfach. Von daher investiert echt das Geld. Es ist auch viel angenehmer, ohne Brille da reinzuschlüpfen. Ich habe immer das Problem, erstmal das Reinkommen und dann auch beim Rausziehen bleibt meine Brille immer in der Brille hängen. Und äh, ja, nervt einfach nur. Und ihr habt ein viel, viel scharferes Bild als mit einer normalen Brille. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich kann damit zusammenhängen, dass äh, VR-Optiker den IPD-Punkt einfach so genau trifft dass es in der normalen Brille halt nicht so gut gemacht ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ein viel klareres Bild mit der VR-Optika-Linse, als wenn ich mit der Brille äh, reingehe. Das habe ich schon sehr oft in den Videos erwähnt, ist aber so und sollte man echt, ähm, ja, muss man einfach mitteilen den Leuten, weil, äh, also ich habe schon einige Leute auch gehört, Rückmeldungen, ja, kann ich mir nicht vorstellen zuerst und äh, dann halt, wow, ist wirklich so, Es ist so angenehm und echt genial zu gucken. Also das muss man echt, äh, ja, selbst ausprobieren, also am, am eigenen Live spüren, sage ich mal. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal helfen mit dem Problem hier, wenn ihr eine Quest 1 äh, Linse schon habt, ob ihr die hier auch für die Quest 2 benutzen könnt. Und äh, ja, also ich konnte meine nicht benutzen, weil ich irgendwie genau zwischen den Stufen hänge. Ich denke mal, wenn ihr jetzt 0,5 mm eventuell abweicht, wird es wahrscheinlich nicht auffallen und äh, ihr könnt die trotzdem benutzen. Aber wenn ihr wirklich genau zwischen so Stufen hängt, äh, holt euch am besten wirklich neue Linsen. Macht am meisten Sinn. Und äh, ja, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die VR-Optiker-Seite. Und äh, ja, dann können wir eigentlich auch schon das Video beenden, würde ich sagen. Aber erstmal auf die Homepage. So, und hier sind wir auf der Homepage vom VR-Optiker. Und äh, ja, hier gibt es für alle möglichen VR-Brillen, diese Linseneinsätze, sogar für die G2, Quest 2, Playstation VR, Valve Index und so weiter und so fort. Also schon ein äh, breites Spektrum und äh, ich hatte schon für die CV1, für die Rift S, für die Quest 1, Valve Index und die waren alle top, einfach, einfach top. Äh, ich hatte keine Probleme damit und ähm, ich kann die Teile echt nur empfehlen. Natürlich muss man sich überlegen, habe ich hier gerade ein neues Headset, äh, wo sich das auch wirklich lohnt, weil ich das lange benutzen möchte. Oder habe ich jetzt hier ein mega altes Headset, wo ich sage, okay, das benutze ich nur drei Monate. Dann lohnt sich natürlich so ein Kauf nicht, weil je nach Stärke, die man hat, würden äh, die Linsen natürlich auch teurer. Ne? Aber gehen wir jetzt erstmal zu den Quest 1 Linsen. Und ähm, hier steht auch, unter diesen dreien ist die Oculus Quest, die einzige mit einem variablen IPD, Linsenabstand, weswegen die Linsen der Einsätze der Quest für das Headset selber angepasst werden und nicht für deinen persönlichen IPD. Und ähm, hier steht dann noch, insofern sich dein IPD zwischen 62 und 66 bewegt, sollst du damit kein Problem haben, die Quest-Einsätze auch in einer Rift S und so weiter und so fort ben benutzen. Weil man halt alles noch, noch variieren kann. Ne? Und ähm, das ist äh, der große Unterschied halt bei der Quest 1, damit ich, äh, weil ich den IPD-Abstand ähm, so schön einstellen kann. Und ähm, ja, hier steht das Lieferdauer vier bis fünf Wochen. Also die sind momentan äh, sehr gut äh, sehr gut äh, ausge ausgebucht, sag ich mal. Und äh, ja, dann kommen wir zu der Quest 2. Hier hat man dann auch nochmal eine Installationsanleitung. Und ähm, hier steht dann auch nochmal, unsere Quest 1 Einsätze passen auch für die Quest 2. Falls du bereits unsere Quest 1 Einsätze besitzt, kannst du diese mit großer Wahrscheinlichkeit problemlos auch für die Quest 2 benutzen. Und, äh, ja, jetzt genau das, was ich euch jetzt hier erklärt habe. Ähm, wie, mit welchen Werten das am besten passt und äh, wo man das am besten dann halt lassen sollte. Ne? Und ähm, ja, hier müsst ihr äh, euren Brillenpass eintragen und... Äh, Leute, wenn ihr euch diese Linsen holt oder kaufen wollt, geht noch mal zum Augenarzt oder zum Optiker. Lasst euch eure Augen noch mal komplett äh, checken. Äh, nicht, dass sich irgendwas wirklich, ähm, ja, ver verschlechtert, verbessert hat und ihr bestellt nachher falsche Linsen. Das wäre echt übel. Und äh, sollte, sollte man nicht machen. Ähm, auch wenn man denkt, ja, ich war ja erst letztens, ja, habe ich auch schon mal gedacht. Letztens war dann vor anderthalb Jahren. Und ähm, ja, da hat sich dann natürlich auch was verändert. Von daher muss man dann hier halt aussuchen, was man haben will. Und äh, ja je nachdem wird es dann halt auch teurer. Ne? Ich bewege mich glaube ich bei irgendwo minus 4 minus oder irgendwie sowas. Das müsst ihr dann halt alle selbst äh, anpassen. Und äh, diese Zahlen hier, die stehen alle in den Brillenpässen drin könnt ihr dann schön eintragen und dementsprechend wird es dann halt günstiger oder teurer und äh, dann könnt ihr euch noch hier dieses Zeiss Blue Protect aussuchen, ob ihr das haben wollt oder nicht, das ist dieser, dieser äh, Blaufilter, das blaue Licht soll ja nicht so gut fürs Auge sein, äh, soll auch das Gehirn beeinflussen und ähm, Schlafrhythmus stören, auch wenn man lange Zeit noch vorm Schlafengehen auf sein Handy guckt ähm, soll das schädlich für den Schlafrhythmus sein also das äh, muss nicht, könnte haben, aber die originalen Linsen haben es auch nicht. Von daher muss man das echt abwägen, was man da haben will. Das ist, ist echt Geschmackssache. Kann uns noch kurz die Saitzungsanleitung Ja, okay. Hier wird es auch nochmal genauer erklärt Also und, und mit äh, komplett demontierter äh, Halterung. Ich habe es jetzt eben mit montierter Halterung gemacht. Könnt ihr euch hier natürlich dann nochmal genauer anschauen. Macht, macht wahrscheinlich dann auch Sinn. Aber wie gesagt, das ist echt nicht viel Aufwand. Ähm, man muss jetzt da nicht unbedingt ein Video für haben. Ja, Leute, das war es eigentlich. Im Großen und Ganzen. Und äh, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und hat euch auch geholfen. Wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Linsen, ich kann gerne äh, versuchen, alles zu beantworten. Was ich selbst nicht beantworten kann, kann ich gerne versuchen, äh, beim Arne anzufragen, dass er mir da äh, Tipps gibt oder, oder Ratschläge gibt. Und äh, vielleicht kann er auch dann selber mal auf Kommentare antworten. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, natürlich Like raus, Abo-Button nicht vergessen, wie immer. Und ähm, ja, die Glocke aktivieren, ne? Passt zu Weihnachten, das Glöckchen. Und äh, ich wünsche euch noch schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Und äh, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.